Oh, jetzt wieder alles in Ordnung. So, und ich bin nicht voll geil. So. Wo ist das Curry? Ich brauche das Curry, das hat so lecker geschmeckt, man Na, damals war ich bei der Kaiserlichen Garde. Ich hätte ein Befehl und den befolgt ich eben aus blinden Gehorsam. Ja. Gehörst du zu Alexei's Männern? Wenn ja, dann... Oh, ich habe so gefühl wir müssen, glaube ich, hin, ne? Aber Wir müssen sogar in gut. Aber erstmal Curry. Das ist etwas Curry. Das ist mir nicht gehört. Jetzt gehört es mir. Am Winter mit einem alten Mann. Ich habe nicht mehr lange zu leben. <lacht> Danke, du hast dich wirklich für uns eingesetzt. Was los, Carol? <lacht> え。相変わらず器用だな。けど、お前のじゃないよ Träumen, ich bin mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich Ich mich gut. Ich fühle Ich mich gut. Ich Ich Ich mich Ich fühle Ich そっ<笑> <そうなのかな? 笑> いや、 ich würde sagen wir spielen es noch so lange weiter bis weil sie nicht ein gerät haben vielleicht wieder auf die weltkarte kommen können und so ein guter schlusspunkt irgendwie weil ich schon irgendwie weiß nicht von irgendeinem guten punkt wieder hier schluss machen will irgendwie hoffentlich etwas Freiraum bekommen, dass mich ist, wenn du mich ausruhen müsstest. Ich werde nachsehen, wie es ihnen geht. Da muss ich jetzt mal mit den anderen einreden. Ist noch wüsste, wo die alle sind. Das ist jetzt wieder so eine Frage. Gefängnis wartet ihr mein Gefängnis. das ist echt so か。本気 ああ、いや、んで、ほら。<笑> これ in Janaika, so ないか。それ ich stelle mir gerade gerade voll bildlich vor, das ist irgendwie unbezahlbar. So mit Anlauf einfach nur, ist einfach nur so in die Wand reingedrescht worden. Deswegen legst du dich hin und musst dich ausruhen davon. Das ist großartig hier. Ja. So, ich darf die Truppe jetzt um das ganze Schloss umsuchen ne? nehme ich jetzt mal an ja, ich aber sonst nichts besseres zu tun ich habe so rita ist jetzt hat sie wieder ihre klamotten an hm. Nani Was Ich 何、 帝都のシルトブラッティアもシステムのとにかく リタ大丈夫。はい。<笑> <こっちには天下の天才がついてんだ>。<笑> Antor einer ist in die gleichung von nein, es geht nicht auf. Hm. Okay, wir fehlt noch Judith, Patty. Ja. Ah, Raven. Carol, ja, ich habe vergessen, mich mitzuziehen. Okay, ich nehme an, ihr hockt irgendwo hier in der Nähe rum. Ne? Ich hoffe, es zumindest habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, euch so lange zu suchen. Also, ich. Los, ganz schön groß. Hier irgendjemand zu finden ist schon relativ nervig. so Julie, nicht エステル<笑> もしエステルと出会わなかったら今でそれ。そし 終わり。忘れてくれ。そして アレクsei は許さない。了解。ジュディ。んええ。 Okay. wenn nur noch Patty. Ich war die Tür da Die Tür, die Treppe da hoch gehen. Vielleicht muss ich ja mit Flynn auch noch mal sprechen. Aber gute Frage, warum die sich denn gerade unterhalten? Das wäre eine gute Frage. Was machst du in ihr ich stehe ich bin in einer aufregenden historischen zeit Es auch wenn aufstatt zu so wie gefahren mein herz pocht wie verrückt ich komme wahrscheinlich wieder da hoch ne? nur ich habe so ein gefühl ich muss den party schneiden ein paar mal einfach nur weil ich nicht genau weiß wann ich einen schnitt machen soll ich will jetzt nicht noch eine stunde irgendwie so ich will ich will erst mal gucken wann ich hier wieder auf die weltkarte kann mit Baul durch die Gegend fliegen kann, hoffentlich auf Fertigkeiten greifen kann und so ja, jetzt irgendwie aufzuhören, weil ich will wieder so ein paar Sachen auf screen machen. So nebenbei, wenn schon die Wahl ab, so, wo bist du? Patty, ja, war ich schon überall. unten keine ahnung hm. ist er ja nicht riesig dieses dieser blöde palast und so Ach, da bisher ja. war Ich muss mit euch allen reden. Deswegen. Also, du ist das Spiel hat mich geschwungen, also. Warum hörst du so etwas? Ich habe nicht es どうして 今<笑> 誰かを犠牲にするなんてそのアレクセイの好きにはさ今海戦ギルド海猫 あの得中のあ、すぐにフィエルディアゴ okay okay ich habe schon sorgt für ich weiß was du mir sagen willst. das mit alexei weiß ich nicht mit dem vergeben sollen irgendwie macht er jetzt nicht so einen eindruck hat irgendwie ein fehlgeleiteter bösewicht oder irgendwie so ist also ja natürlich durch haben wir den platt das ist irre ist <lacht> Jetzt ist glaube, gut寝st, hat sich der gruppe angeschossen warum nur repeat was ist mit dem rest Coch ist ja noch なかなか意見がまとまらないらしいまた追いかけることになりそうだよ zu もうエステルを取り返そうとしないのか der 今だってあいつ、<笑> 彼女 ist ich bin der Larina. Ich bin der Larina. Ich weiß er es aber waren sofort äh, sobald das schiff bereit ist ich habe mit dem captain noch eine rechnung zu vergleichen na gut wo wartet ihr alle auf mich jemanden in der unterstadt und ne? jetzt mal raten dann gehen wir mal weiter ich bezweifle dass das, das letzte dungeon finale Boss und also was wird sage ich jetzt mal ganz ehrlich was ich mich frage, ich frage, ich habe irgendwie so, für Alexei wird noch nicht mal der finale Boss irgendwie sein. Ähm oh, neue Sachen. Ah nee, jetzt die alten Sachen. <lacht> Weil ich habe mir das Intro von Tales of Vesperia ja schon oft angesehen, bevor ich schon das Spiel überhaupt angefangen habe zu spielen. Und Alexei kommt, glaube ich, in keiner Szene vor. Da, das ist sehr verdächtig. Ich habe so Gefühl, der Duke-Typ hier, der wird irgendwie der finale Boss oder so. Weil der kommt in dem Intro vor. Warum kommt der, der in gänsefüßigen Hauptbösewicht, den wir hier das ganze Spiel lang hinterherjagen? Also nicht den ganzen Spiel, da war schon eine ganze Weile. Warum kommt der nicht im Intro vor? Außer ich habe den irgendwann von der Möhre übersehen oder so, aber ich meine, ich habe den nicht gesehen im Intro. Das ist verdächtig. guten Morgen. <lacht> Neugestern. Neugestern, jetzt erst. Ja, hm, cool. da. oh, also, die Stimmung ist gut. Ja, wir sind alle da. Gut, wir sind da. da. Warum です。du は連絡取れたのかえ。それが der で Ort, ことなん <lacht> Ja, no, の下ご die kainaikara. Motata kainaikara. Motata. Motata. Motata. Motata. Schuhe, dass ich euch so ein <compatible> ich glaube ja eher du, Ich muss dich 一晩ありがとう。 できる。 Stopp, Seznaize. Äh, Estelle, das tut nicht weh. Wir müssen zusammen helfen. Wir müssen zusammen helfen. Wir müssen zusammen helfen. Wir müssen zusammen helfen. Wir müssen zusammen helfen. Wir müssen 絶行はい。この面対手にあれ陽電電車。クレも<笑><シャフトはそんがます笑> 聞いてるえ Ne? Flint schließt sich jetzt uns auch an. Ich höre noch, wie dieser einen Tusser irgendwie eine Ader platzt irgendwo in der Ferne. <lacht> <lacht> であり、あなた自身がアレクセイと時間 そういうわけだ。よろしく <laughs> Gab's habe Gefühl, Wir haben etwas freier Sie ja, hat folgenden äh, äh, umwelt prinzessinnen mit einem habe etwas Freiraum. Unsere Truppe ist komplett. Oh. Hat dies Formwandel. Und <lacht> auf einmal? Was ist das jetzt für topics Geht <lacht> あの手の特殊な戦闘スタイルじゃあ。クリティカルホーム。うわ、やっ<笑> <負けちゃった>! <笑> Was? Sehr gut. So ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir jetzt noch ist wieder ein Level unten sein, ehrlich. So ja, mit den Ausrüstungen und so, da werde ich natürlich erstmal lange Zeit nicht wissen das Dingen überhaupt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass jetzt Flynn sich noch nicht anschließt, weil da ist ja immer noch so ein Ding, ist hier so ein Charakter, der nur in der PS3-Version damals aufgetaucht ist. Deswegen hätte ich gedacht... Aber vielleicht sind wir ja doch im vorm finalen kampf oder so ne also wie viele gibt es denn hier wenn wir jetzt vielleicht doch vom finalen kampf sind dann äh oh, hallo kann ich da da rein vielleicht sind wir wir ja doch vom finalen kampf und können irgendwie weiß ich nicht wir wissen jetzt weiß ich nicht ich ging Alexei kämpfen, die Welt retten und so, ne? Ich da rein. Die hockt einfach nur hier. Okay. So. Äh, mein Gott. Was ich machen will, ist, wo ist die Kloster um Ich weiß ja nicht genau, wo ich hin muss, ne? Deswegen. Also ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wo das ist auf der Karte. sah irgendwie weiß ich nicht. Sehe ich vielleicht hier auf der Karte irgendwas da oben rechts ist, was neben dem Eis. Also... Ich hoffe, ich kann... Mich irgendwie den Ort nähern, ohne dass ich direkt irgendwie eine Katze nur so trigger, würde ich nämlich, nämlich ganz kurz machen, damit ich auch weiß, da kann ich irgendwie hinfliegen und so. Da ist dann sicher, ich speicher mal. Ich freue mich auf jetzt alle neuen Charaktere. Das kann jetzt auf Screen erstmal einige Sachen machen. Ich kann Fertigkeiten lernen, ich kann mich wieder durch die Welt hier umschauen. julian uh, Flint's Arzt. Hey, also ich will, da kommen noch eine Menge Skizzen, da wir jetzt die ganze Truppe haben. die gleichen techniken die gleichen Techniken? Na. Na. Jahrhunderte alte okay, repeat. <laughs> so äh ich habe jetzt gespeichert ne? ja so ich würde mal jetzt ganz einfach tippen hinunterklettern unterklettern also das ist ja gar nichts ich nehme mal an das hier ist der ort ne er wow, ist ja gar nichts krass Gut, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfordert dabei ist Mal. Ich hoffe, ich nehme jetzt noch mal sehr stark an. Ja, ein paar Skits werden hier noch aufpacken, aufploppen. Deswegen fliege ich hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Ja. Hey. Ah, das ich bin so, Ich bin ein bisschen mehr. Ich macht ihr einfach nicht gerne auf, wir sind so schön. So, wo sind noch? Das sieht so verdächtig aus. Das ist aber nicht. Hey, da unten ist sogar was. Was was? Ich fühle mich gerade sehr spontan. Wo ist mein Notizzettelchen? Ein so ein wie ich werden wir da wohl erledigen können heute, oder? Pass auf. Mount Temsa und Force Ego Tor. Mount Temsa. Ich vielleicht mal nachgucken, und zwar hier. Äh, das ich das Level 49. Kriegen wir das? Irgendwie so blöd hier. Gehen wir mal nach Mount Temsa. ist glaube ich direkt am Eingang, wenn ich jetzt bis du was ist, ne? Gucken wir mal, ob ich das Fisch kriege. Der, de ja noch was. der hat schon wieder aufgeholt, dieser Pisser. Wie kann ich da? Mein Gott. wir versuchen mal, gegen das Viecher anzustinken. Ich nehme Estelle in der Gruppe, weil sie braucht Erfahrungspunkte. Spiel mal juri und Flynn kann auch reinkommen. So. Ich habe der extra 1 gekauft, Mann heilige rüstung du schon irgendwie die krassesten klamotten überhaupt du hast eine eiserne jungfrau zum glück ich glaube die konnte ich mir herstellen ich glaube die habe ich so ja war was denn solche krassen waffen der ist mondschein aqua Zauberschwert. sagen ein okay okay cool sind ein paar krasse Sachen. So, jetzt kümmern wir uns noch ein so ein Ding, Level 48, weiß nicht, wie stark das Ding im Fort Ego Tor wie auch immer ist. Ich glaube, glaube ich gar nicht irgendwie herausgefordert, ne? Normalerweise gehe ich ja immer in diese diese gigante Monster rein. Tut die mal kurz so ansprechen, analysieren und dann gehe ich wieder raus, ne? um zu gucken, wie stark die sind. So, Level 48. Ich könnte mal versuchen mal zu kochen. Obwohl bringt das überhaupt irgendwie was so äh, verbessert den Angriff, aber nicht von Repeat bitte von keine Ahnung ist egal. vier Angriff von fünf Prozent erhöht, aber nicht dauerhaft ne. So komm mal ja, ist da eine Truhe gewesen. Ich glaube, da wollte ihr auch schon geöffnet ne. So komm, ich werde mal wohl down kriegen. Du hast jetzt Level 49 Schwäche Erde er kommt einfach mal gut aus glaube ich lange wir nicht gewonnen schottet werden von irgendwelchen angriffen ja, ich sehe die abhängig. nicht ja, okay ja, ich sage für die nächsten parts werden so ein bisschen neben quest lastig sein Vielleicht versuchen wir noch mal irgendwie kolosseum mit einigen Charakteren. Okay, das ist nicht so ja sieht gut aus. Hier oh. okay, zwei magier während einer hier drauf haut nicht schlecht. kommen Nein daneben. Ja schon richtig nerviger Angriff hier irgendwie. Wahrscheinlich hat flimmen wahrscheinlich haben flimmen ist bisher ja noch nicht mal richtigen Fertigkeiten und so was ausgerüstet. Aber darum kümmere ich mich ja alles aufs wird mal wieder alle fertigkeiten lernen alle sachen herstellen da wird schon wieder ich werde vorbereitet sein nächstes mal war oh man bleibt hier oh. ja, du brauchst ein objekt du bist ja auch noch kaufen recht gerade mein Gott, das war jetzt mal gut ey. nein ich hatte ja nicht genug ah, ich vergessen ich brauche noch drei Dinger mindestens so äh, kann ich alles neu kaufen also naja kampf läuft gut also ich nehme an dieser part wird in zwei parts geschnitten ne? Bin jetzt schon anderthalb Stunden am aufnehmen also wenn definitiv zwei parts werden hier ja. Mal, jetzt abgehauen. Au, haben wir geslappt hier, gebietschteslappt. Der tot. Oh, danke Estelle. Ist so schön wieder eine Heilerin im Team zu haben. Ja an. Wie schnell sie wäre Dinge jetzt hier vorbeilandet. einfach nur, es zählt voll über dem Boden und schnell. Oh. Ja, komm mal her. da oh, ehrlich. So, jetzt aber kommen. Den ja aber. Boom. So, da war ich glaube ich ne ja. die Fische die halten aber auch hier aus ne so oh. na, geblockt na der Kampf der tut aber auch sehr die HP, TP und also was? Okay, HP nicht mehr, aber trotzdem. Ach ja, können ja nicht. Na was? der kommt angerutscht. Alter, ich bin gerade erst so aufgestanden. Wenn ich so ein fliegendes fisch werden ne? Voll nervig ja. oh. Oh, du Fisser. Ey, erst mal auf dem boden klatscht und dann einfach weg gibt es jetzt nicht auch eigentlich nur tp Heilungsgegenstände einsetzen, einsetzen ne? habe ich nicht dingens rolle oder irgendwie so was ausgerüstet ich glaube nicht ne? Kann sogar sein, Ich heile mich mal kurz. Dafür sag ich habe ich heile mich mal kurz. geweckt weg. Au. Ist So, jetzt reicht doch mal Hm, wieder jemand hier auf dem Boden gehauen. Ja so viel dazu. wenn du brauchst nicht wirklich für Heilung sorgen, finde ich. Ja, der es eigentlich schon der perfekte team ne? auch von der story relevanz ja daneben selbst aus dem ab bitte auf abstand gehen mele jedes art kann ich umbringen ich hoffe das ist jetzt nicht wortlich gemeint ne? das wäre ein bisschen doof ein bisschen wir werden ein bisschen doof wir brauchen nicht so ein bisschen die welt braucht ich auch meine zuschauer bauen ich auch so. So, 86.000 kommt einfach abgebrochen meine ich du kannst ruhig wieder heilen ja gut das ist so ein luxus jetzt einfach jetzt wieder unsere charaktere heilen können ey. Das Ist schon ungewohnt irgendwie nacht egal war oh. Rita trotzdem vorhin die Phrase bekommen no, bleib mal hier Rita okay schalte ich halte mal ganz ein bisschen oh hier weg Rita Rita das ist die einzige kombi irgendwie hat bringt so Uh, uh. steht mir ein bisschen zu früh immer auf ey. Oh mann aber <lacht> damit wollte ich eigentlich treffen aber aua, aua, uh. da genau abgebrochen in dem richtigen Moment. Ey. ich hätte ja eigentlich judef mitnehmen sollen ins team habe ich so für Besser, war Mein Überlimit voll, vollmöre verkrasselt. Rita, ich sehe schon wieder. das fliege ich schon mal gar nicht. irgendein Erdangriff? Ich nehme an, dieser eine Angriff, wo ich irgendwie doch im Boden auch ne? Wie so gegen Erde. Ja, falls es euch aufgefallen ist, wir kriegen das viech gleich. Ich aber irgendwas noch bekommen oder so, aber meiner bekommen wir ja immer irgendwie was ne? nicht sehr bedeutendes, aber also Erfahrungspunkte zu kriegen wir auch noch ist ja klar. Aua. Aber trotzdem muss man irgendwas dem Party füllen und sagt, früher werden noch eine Menge Skits aufklappen, die ich aufnehmen muss. Einfach nur okay. Servus. 12.000 Erfahrungspunkte und eine Menge Geld. Oh, ich habe nichts bekommen. Kein Ausrüstungsgegenstand oder so. Und jetzt echt noch eine Truhe. Wachsende Erde. Alles nur für euch. <lacht> Ude, geh alt, geh alt, geh alt, geh Okay. jetzt wo die ganzen das habe ich sogar noch nicht jetzt wo die ganzen äh, dinge hier auftauchen die ganzen Skizze habe ich so gefühlt wir haben so einen punkt erreicht es ist immer bei den aufspielen Irgendw irgendwann wird so der Punkt erreicht, wo dann einfach alles skiz rausgehaut werden, weil jetzt irgendwie der Punkt erreicht worden ist, wo man mehr oder weniger das sind das schon wieder, ja, um PC halt aufgeploppt ist. Weil man hat das meiste schon erledigt, weil jetzt kommen die ganzen skiz hier übers kochen, deswegen nehme ich jetzt mal an. Wir haben so einen Punkt erreicht, wo am besten jetzt alle Sachen rausgehaut werden können so gibt es hier irgendwo ich wollte ich wollte eigentlich nicht in rein reinrennen danke habe äh, äh, äh. ich hab euch eben platt Aua. Ja, mein job ist jetzt erstmal estelia hoch zu leveln auf den gleichen level den rest der charaktere Jetzt ja, ehrlich gesagt, es wird ein neues Kampfthema oder irgendwie so was kommen, aber jetzt hier wieder so einen neuen Punkt in der Story sind kein sinnvoll Geschmack. Ich glaube, es kommt noch eine Menge. Es gibt Taio no Cosinio, wieder Sachen aufbauen? Das ist auch wieder so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles besuchen kann und was nicht. ne weil Einige Sachen sind jetzt wahrscheinlich hier am passieren, wenn ich hier überall hingehen. Ne? Ich wünsche, ich könnte jetzt irgendwie so triggern, hat hier alles zu so kommen, weil sonst müsste ich erstmal die Aufnahme aufstellen, wieder anstellen. ich also für die ganzen kost gibt werden jetzt eine ganze Weile lang ja auftauchen. So, mein Gott, ich überlege die ganze Zeit, wie komme ich noch mal in die Luft? Ey. So nicht, Problem ist, es gibt die Tauchen immer so eine Verzögerung auf den auf aufspielen. Deswegen muss ich mal so ein bisschen warten, dass die Kolosseum statt. Ne? Ich will mal kurz gucken, ich habe Kolosseum teilnehmen kann Dann wir müssen ja jetzt wann, wann war letztes Mal ich versucht habe hier reinzugehen. Nicht Level 50 jedenfalls. Level 50, das scheint irgendwie ein gutes Level zu sein. Wir hatten es ja fast geschafft mit Juri, ihr erste Dicken zu schaffen. Deswegen nehme ich jetzt mal an, wenn wir irgendwie jetzt hier reingehen, dann können wir vielleicht irgendwas geschafft kriegen. Ne? Würde ich jetzt mal raten. Wir haben außerdem irgendwie so einen Gegenstand, der uns irgendwie heilt, wenn wir Gegner töten. das wird es glaube ich auch einfach machen. Ne? So, es geht. Nein, okay, so, ich hoffe, jetzt wirklich aufs gehen, wenn ich Milliarden Skits irgendwie aufploppen, weil dann müsste ich jetzt mal die Aufnahme für jeden Mist hier anschmeißen. So, wie sieht es hiermit aus? Nichts Neues werde ich mich später darum kümmern. So müssen wir, der eine Typ, der immer sagt, hier mein Laden wird bald öffnen, hat ein Laden mal geöffnet. Du öffnest irgendwie nie deinen Laden, oder? Der hat doch schon von Anfang gespielt, irgendwie gesagt. Oh, ich werde bald meinen Laden öffnen, dann würde ich reich und so, ne? Okay, da hat er vielleicht nicht gesagt, aber trotzdem. Es zurück. Das hätte, das hätte als erstes gibt sein müssen, dass wir aufgeschloppt werden. Rapido Ja, Da. Ja. ist er eigentlich mit Repeat und ja. Hm. So, alles klar. Wir können hier auf jeden Fall reinstarten, wenn wir wollten. Ja, bevor ich jetzt hier noch sitze die ganze Zeit ich nehme wohl an ich werde keine wahl haben als jedes mal hier reinzuschalten wenn ich ein skit wieder gefunden habe, habe das gefühl ist eine menge sein also ja werde ich wohl keine wahl haben als jetzt hier die aufnahmen immer ready zu haben bis wir damit fertig sind ich habe so gefühl es kommt eine ganze menge baul ist wieder da もう Ernst。Jetzt nicht gedacht Gut. Ich würde dann sagen, ich beende den Part jetzt einfach hier. Außer also es kommt jetzt noch ein Skit. Und ja. Genau jetzt. No oh Gott. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. jetzt. Oder oh ja, weiß ich nicht. Ich werde durch die Welt ein bisschen reisen, wird jede Stadt noch mal besuchen, wird hier und da mit Leuten reden, wenn ich irgendwas finde, schalte ich euch dann ein. Vielleicht wird ein Part irgendwie nur daraus bestehen, mich irgendwie war, cutscenes oder so, stolper. Ich werde mal versuchen, damit mit diesen Hundedingen hier abzuschließen. Damit war ihr... Aber da war doch irgendwie so was, ne? Ich habe so Gefühl... Ich hatte doch schon an einem Ort irgendwie alles. Aber bei einigen dingern ist es ja so dass ich gehe da irgendwie hin ich erfülle eine mission oder rede mit irgendeinem hund oder so und dann sagt er ja ich beschütze dieses revier wenn du immer alles eingesammelt hast ich nehme an hat schon immer hier so dunkel hat cool aus gut bis jetzt ploppt nichts auf also gut ich hoffe das war es mit den skids aber ich, ich zweifle es da werden noch viele kommen wenn dann welche kommen, dann, schlag, äh, dann schalte ich euch wieder ein und dann, ja, wenn er wird ja sehen, wir dem nächsten Part als passiert. Okay, ich bedanke mich dann echt herzlich fürs Zuschauen. Ich, hoffe, ich habe euch der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.